Okay, ich habe die Brücke kurz gesäubert, wie immer. Aber meine Assassinen sollten bald wieder soweit sein und wir... Okay. Wieso nicht? Ihr kommt wegen des Gemäldes? Ja, Patricia. Okay, hey, das machen wir doch. Um ja, ja, ich die beobachten mich ja so oder so ich so ich hoffe, hab ich habe ich gar ich Aufmerksamkeit oder so, aber die sind ja. Ich muss da schnell rein. Ist der betrunken? Das ist ab sofort das Dachmission wieder. Diese Hure schickte es mir als Geschenk. Ich will es nicht im oh. Haus haben. Wir nehmen es gerne in unsere Sammlung auf. Wie vereinbart wartet der Meister in eurem Palazzo, um es in Empfang zu nehmen. Da. Achte sie, das Geschenk würde mir gefallen, nach den anderen Welte. Ja. Ja. Okay, dass ich nicht die Dächer nutzen soll, das ist natürlich auch und ganz Frau wichtig. Aber lehrt uns, dass und beide in leben Offenbar seid ihr nie einer Frau wie Lucretia begegnet. Das Dach ist hier nicht unbedingt der sicherste Ort, merke ich. Ich habe die Mission nicht richtig gelesen wie doch. Ja. Das war zu spät. Ich habe mega gelang gedrückt und jetzt bin ich ausgewichen. Okay. Mal gucken, wo wir wieder starten. Ich hoffe nicht von Anfang an. Mag die Mission jetzt schon nicht. Probiert man auf diese Weise Ja, das war knapp. Typen, ey. Ich <lacht> muss kurz warten, bis die vorbei sind. Bis jetzt geht's noch. Laufen halt echt komisch. Okay. Wollt ihr den Handel abschließen? Natürlich. Diese Frau verführte mich mit gespielter Leidenschaft. Das Problem ist ihr spanisches Blut. Ich weiß es. Diese Unwahrheiten, die ihr so gelassen aussprecht, basieren nur auf Namen. Diese Länder, diese Gruppen sind so leichte Ziele für die Narren und die Tumpen. Sagt das ihr, der großen und mächtigen Duchessa? Putana! Ich habe es mir überlegt! Dieses verfluchte Gemälde sollte niemandem gehören! Nimm das Bild und suche nach Hinweisen. Und pass auf! Es wurde von den Händen eines sehr klugen Mannes erschaffen. Behandle es mit Respekt. Alles klar. Dann... Oh, warte mal, darf ich das Dach benutzen? Wahrscheinlich ist es schon zu spät. Naja, ich verfolge ihn ja nicht mehr, glaube ich. Er ist ja richtig schnell. Ah, das war dumm. Das hier durch, das ist nicht schnell. Die Musik ist gut. Cool. Man kann ich nicht einfach. Entweder ich erwischen, oder eine von unseren meinen erwischen. Mal gucken. Ja, das war auf jeden Fall was ich wollte jetzt. Okay. Die kürzlich ausgebrochene Syphilis wird mit dieser Angewohnheit in Verbindung gebracht. Okay, das war ja nice. Na ja. ja, gut. Ja, macht trotzdem Spaß. Also, ich mach gleich mal weiter. Okay, ich hatte ein bisschen Stolz mit den Wachen über die Brücke halt wieder. Habe irgendwie 30 Wachen hinten dran gehabt oder so und hab dann alle umgepackt. Gemälde 3. Anscheinend müssen wir wirklich jedes Gemälde einzeln suchen. Was auch okay ist. Bonjour. Ist dies das Haus von Francesco Colonna? War es. Doch jetzt gehört es der Bank. Wir haben alles verloren. Auch Da Vinci's Gemälde. Ein unbedeutender Teil der Sammlung. Ich bin trotzdem an ihnen interessiert. Die drei Gemälde wurden versteigert und an einen Händler aus Firenze verkauft. Er wird jeden Moment vom Hafen aus in See stechen. Grazie mille. Okay, die Chance besteht noch, dass wir die drei erwischen. Aber wir dürfen nicht von diesen komischen spiel zerwischt werden der hafen ist glaube ich weit weg also Ach so dagegen jemanden getötet Töten die wachen. Die kennen einfach gar nichts. Normalerweise ist immer nur Ezio das Arschloch, das alle tötet. Also alle wachen. Ich habe äh, Catch gedrückt, ich habe Kreis gehalten, aber hat nicht gezählt. Von Rionale segnet den Gerber und wünscht ihm viel für die Kugel. Nein, Nein. Ich hab noch X gedrückt, dass er springt, ah, aber Thomas nein, kann gut Jetzt hier, Auditore. Komm wieder zum Hafen, wenn ich nach Roma zurückkehre. Dann zeige ich dir meine Kabine. Seine Stimme ist zu so komisch. Du lebst in dieser drittklassigen Stadt, statt im schönen Firenze? Wie tief du gesunken bist. Du, wir sind keine Kinder mehr. Sieh dich um. Dieses Mal habe ich Hilfe. Und du bist ganz alleine. Ich warne dich. Wir reden doch nur, oder nicht? Ich, muss ich sehe, diese Stadt hat Wunder an eurer Schwester bewirkt. In Firenze wollte sie ihre Beine nicht spreizen. Jetzt ist sie die Kupplerin. Ach, von das ist ganz der Was steht ihr da so rum? Gebt ihm! Du kannst mich schlagen, aber das heißt nicht, dass dich Firenze wieder willkommen heißt. Ich will sie nicht unbedingt töten. Dreckiger Römer. Also seine Gehilfen sind so scheiße. Okay, also vielleicht zuerst die Gehilfe, oder ich kann sie ignorieren. Ja. Ich gerade sagen, zuerst seine Gehilfen verprügeln, bevor ich ihn haue, aber ich glaube, ich kann sie einfach ignorieren und weglaufen. Die werden nicht so schnell sein. Hey. Du kannst mich schlagen, aber das heißt nicht, dass dich Firenze wieder willkommen heißt. Und jetzt einfach jagen. Ah ne, jetzt gibt es zwei Schläge. Ja, seine Typen interessieren mich halt nicht, mal. Dein Vater gab vor, einer von uns zu sein. Aber für uns war er immer nur Außenseiter. Ah ja. Ich will nicht Assassinen holen. Ich will sie nicht töten. Zuerst den loswerden. werden, ach, da kommen noch mehr. Boah, die feuern uns voll. Packt ihn! Ihr solltet euch was schämen. Ich kann ja gar nichts machen. Mein Jetzt kriegt man Konto erst war. Wow. Oh, diese Schlagbumbo. Wie am Anfang von Assassin's Creed 2, ne? Aber genau dieselben Bastardo. Du wirst jetzt den Mund halten und wir geben, was ich will. Die drei Da Vinci-Gemälde. Eins ist auf dem Boot. Die anderen wurden an einen Kardinal verkauft. Er zeigt sie hochrangigen Mitgliedern der Kirche. Wie komme ich da rein? Woher soll ich das wissen? Geht, fragt eure Hure von Schwester. Bestimmt hat sie schon mit diesem Kardinal geschlafen. Oh! Oh! Oh, der Bersine ist ja, tot. Also, ich meine, I don't care, das ist ein Hurensohn. <lacht> Sorry, äh, ein Spasti. Aber Allah. Einbruch der Dunkelheit, die der Stadt Wo ist Marco? Sollte mich hier treffen, nachdem er ein Da Vinci-Gemälde im Vatikano untersucht hat. Stellt euch vor, wenn wir den Tempel öffnen, beginnt die wahre Renaissance. Und die Lehren von Hermes werden jedermann bekannt sein. Ja, so halte ich meine Mission im Griff, du. wurde um. bis jetzt nicht entdeckt ja okay fair enough Wo muss ich als nächstes hin? Ah, okay, dahin. Also, mach ich mal wieder. Buongiorno. Wissen die Damen etwas über eine Kunstausstellung in der Stadt? Du bist wieder in Roma. Mit gerade genug Zeit, dich zu besuchen. Ezio, lüg mich nicht an. Ich muss in eine private Ausstellung von Da Vinci's Gemälden. Es soll heute eine Ausstellung in der Engelsburg geben. Du brauchst eine Einladung. Zum Glück weiß ich, wo du eine herbekommst. Damit kommst du in die unteren Stockwerke. Nach oben dürfen nur die Kardinäle. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Sieh, sieh. Ein paar meiner Mädchen begleiten dich. Buona fortuna. Lass dich nicht erwischen. Falsche Richtung. Ein. Ja, okay. Wege wie immer sehr spannend. Zum Glück haben wir einen quick Pause Für euch? Nur für mich nicht. Aber naja. Ach, die steht ja so zufällig da. Ich finde immer die Assassinen zu nutzen, ist so ein bisschen Cheaten. wir sie einfach so nicht entdeckt werden, heißt einfach ich bringe alle vorher um mit den Assassinen. Ich wurde nicht entdeckt, er ist tot. Achso, der andere. Okay, ja okay, das ist fair. Leider. Okay, wir machen es anders. Wir werden jetzt nicht in dieses Sperrgebiet rein, das heißt, sie sehen mich auch noch nicht. Dann müsste es hier an der Rückwand sein. Er hat mich jetzt gesehen. Also ich habe den Pfeil gesehen, aber da ist niemand. Also vielleicht eine Wache auf dem Dach. Oh man. Okay, dann muss ich noch mal gucken. Ich glaube, das war die bessere Idee. Auf jeden Fall. Das Alter. Ja, Meine Assassinen-Symbole wurden ja geleert. <lacht> Toll. Ich dachte, die resetten sich auch, wenn ich äh, neu lade oder so. Offensichtlich ja nicht. Viertausend für die Jetzt mal gucken, es sieht mich jemand, wenn ich hier stehe. Ja. Zwei. Okay, der hat zu schnell gecharged. Das war doof. Ich will eigentlich die Pfeile nutzen, damit ich weiß, wo meine Feinde stehen, aber der Charged ist zu hoch. Wahrscheinlich einfach, weil ich auf einem äh, Sperrgebiet stehe, leider. Also, die zwei müssen weg. Das macht Sinn. Dann... So Jetzt alle die kommen Würden ja mit ihnen kämpfen Okay niemand kommt Sehr gut nur in diesem gottverlassenen Bezirk vor. Wer hat etwas gesehen? Die Einladung ist nicht hier. Ich bringe sie dem Signore. Oh ja, an dir kommen die mal vorbei, das stimmt. Ich, diese RAM-Mission, alle. Das klappt ganz gut. Oh mein Auge. Okay, okay. Verstecken, verstecken. dürfen mich jetzt nicht sehen hier. Jawohl. Das war's. Und die letzte wird wahrscheinlich nochmal... Okay, genau. Ich brauche hier die Einladung, um reinzukommen. Ja, das macht Sinn. Also ich hole ganz kurz was zu trinken und dann machen wir gleich weiter.